Mir hat schon sehr gefallen, wie äh, strukturiert DPA das äh, Change Management angeht und äh, wie sehr man in den letzten Jahren erleben kann, wie sich diese äh, Agentur doch Mühe gibt auf allen äh, Ebenen und nicht nur auf der journalistischen, äh, auf allen Ebenen äh, versucht äh, aus einem Tanker, aus einem schweren äh, Tanker, der sie sicherlich äh, ganz früher mal gewesen ist, zu einem äh, unglaublich schnellen äh, ähm, Schnellboot zu werden eigentlich. Das ist etwas, was mir sehr gefällt und was eigentlich aus allen Beiträgen der Acht von Acht, Acht für Acht, Acht vor Acht zum Ausdruck gekommen ist. Besser machen kann man natürlich immer alles, was man ähm, im täglichen Geschäft macht. Äh, was, äh, glaube ich, äh, beiden Seiten sehr viel gebracht hat in den letzten Jahren, ist, dass äh, die DPA sich äh, sehr äh, bemüht hat, äh, in einen äh, Dialog mit ihren Kunden zu kommen und dass äh, die DPA äh, Instrumente eingeführt hat, die auch in der täglichen Arbeit, in der praktischen journalistischen Arbeit, äh, Feedback von Kunden äh, nicht nur äh, ermöglichen, sondern auch einfordern. Äh, und das erleben wir, gerade wir als äh, Kleine Redaktion, die sehr viel und sehr, äh, sehr eng und intensiv mit dpa-Material arbeitet und auch äh, darauf angewiesen ist, äh, für unsere überregionale Berichterstattung, das erleben wir als sehr äh, befreiend und äh, als sehr äh, qualitätsfördernd und äh, verbessernd. In der Regel eine Freude.